So, es ist jetzt halb, wir machen weiter, ich glaube, die nächste Referentin brauche ich nicht vorzustellen, Astrid Emde ist äh, Foskis Urgestein, von daher, ähm, wer hier das erste Mal ist, äh, ich glaube, Astrid Emte sagt auch noch was für, von, für sich, also sie ist von der Wehrgroup und, na dann los, es geht um OSM-Daten in Kugis. Gut, ja, herzlich willkommen hier auf der Foskis 2020 in Freiburg, schön, dass ihr alle da seid, hier und vielleicht remote. Genau, ich möchte heute einen Vortrag halten über OSM-Daten in QGIS erfolgreich, wie man die erfolgreich nutzen kann. Und ähm, ja, da vielleicht erstmal die Frage ins Publikum, wer nutzt denn schon QGIS? So, das sind fast alle, würde ich mal sagen. Wer nutzt OSM in QGIS? Okay, gut. Ja, vielleicht können wir nachher in der Diskussionsrunde auch noch Erfahrungen austauschen oder ich habe vielleicht auch nicht alles jetzt erwähnt, was da so möglich ist. Wir werden nämlich gleich sehen, da gibt es ganz viele Sachen, die man mit OSM und Kugis nutzen kann. Also von daher ist die Vorstellung auch nachher zur Diskussion vielleicht ganz geeignet und mal gespannt, wie es euch und Ihnen gefällt. Ja... Ähm ich finde es eine großartige Kombination. Ich habe da einige Plugins ausprobiert. Erstmal zu mir, ähm, genau wie der Michael schon sagte, ähm, ich bin so ein Urgestein und ich kann auch stolz sagen, ich war bisher bei jeder Foskes dabei, auch dieses Jahr und ähm, ja. Und ähm, bin schon lange im Open Source Bereich tätig, arbeite bei der Wear Group in Bonn schon seit 2002. Ich bin GIS Consultant, ich mache viele Schulungen bei der FOSS Academy und ich kenne mich mit vielen Open Source Projekten aus. Dann bin ich im FOSSGIS Verein aktiv, kugis.de und bei der OSGEO bin ich seit äh, zweieinhalb Jahren jetzt im Board. Die Wear Group gibt es einen Stand draußen, da kann man sich auch beraten lassen. Ähm, wir sind. Ja, auf jeden Fall im Open Source-Bereich tätig, haben auch eigene Entwicklungen wie MapBender, die Metadur und Mobs und ähm, ja, haben viele Lösungen, die wir ähm, bereithalten. Aber es soll ja um Pugis gehen, deshalb wieder zurück zum Thema. Auf der FOSGIS haben wir ganz viele Vorträge, das heißt, ich glaube, ich muss nicht viel zur Einleitung sagen und wir haben ja gesehen, KUGIS wird hier von vielen genutzt. Deshalb springe ich mal über die Einleitungsfolien mal so ein bisschen rüber. Ähm, genau, 2002 wurde der ähm, ja gegründet vom Gary Sherman, der das als PostGIS-Viewer das Ganze entwickelt hat, hat zahlreiche Funktionen und ist ein OSGEO-Projekt und wird auf der ganzen Welt entwickelt. Und ich denke, das ist auch die Stärke, warum wir jetzt gleich auch sehen werden, dass ganz viele Plugins da auch ähm, zusammenkommen. Und wer das Ganze verfolgt, der ähm, hat gesehen, wie sich QGIS in den letzten Jahren entwickelt hat zu so einer eierlegenden Wollmilchsau, die alles Mögliche auch abdeckt für die verschiedenen Bereiche. Und hier habe ich mal die Folie vom Andreas Neumann, der auch hier ist, reingenommen, der aus dem Kugis-Projekt ist, der hier auch nochmal aufgeführt hat, was Kugis alles so mit sich bringt. Das hier kursierte auch letztens zum Kugis-Geburtstag. Das hatte ich einfach Lust, das nochmal reinzubringen, um nochmal zu sehen, wie sich die Versionen so entwickelt haben, was man alles so ähm, durchlebt hat und wie damals auch die Kugis-Versionen benannt wurden und sich entwickelt haben. Jetzt ähm, sind die Namen ja immer nach den letzten Code-Sprints, ähm, werden die Versionen benannt. Und äh, genau, und dieses, diese Vorstellung, die ähm, wurde zum Kugis-Geburtstag letztens rumgeschickt. Genau, wir haben ja jetzt hier, bewegen uns im Bereich 3.4 bzw. bald dann auch 3.10 und ähm, haben hier nochmal ein Bild von der Community, die hinter Kugis steckt und eigentlich gibt es jetzt auch diese Woche ein äh, Meeting ähm, in den Niederlanden. Ähm, das heißt, die Kugis-Entwickler treffen sich regelmäßig und stimmen sich ab und bringen das Projekt voran. So, und da gehe ich auch mal drüber weg, weil... Das dürfte hier ja auch bekannt sein. Jetzt schauen wir uns mal an, was mit Kugels und OpenStreetMap los ist. Wir haben leichte Visualisierungsmöglichkeiten von OpenStreetMap-Daten und eine eigentlich Einfaches Handling und wir haben sehr viele Plugins für QGIS, die wir nutzen können. Wenn man mal hier auf der Plugin-Seite das Ganze mal filtert nach OpenStreetMap, dann sieht man, gibt es, über, also gibt es 22 Plugins, die man nutzen kann. Und ich werde jetzt nicht alle vorstellen, aber das wäre jetzt der Aufruf, da auch mal zu stöbern und zu gucken, was alles möglich ist. Ja, wo, wo bekomme ich eigentlich die OpenStreetMap-Daten her, die ich in QGIS nutzen möchte? Da gibt es eine Möglichkeit, die als pbf- oder als fs shape file herunterzuladen. Da gibt es von der Geofabrik diese Seite, da kann man eine Region auswählen und kann die Daten, die einen interessieren, dort herunterladen und dann... Ähm, Genau, dann werden die Daten beim Laden in QGIS in ein anderes Datenmodell übertragen. Das heißt, die OSM-Welt, die ja. denkt ganz anders, die denkt in Knoten, also in Nodes, in Ways, in Relations und Tags und dieses Modell muss dann auf das GIS-Modell umgewandelt werden. Ja? Da denken wir in Punkten, in Linien, in Flächen und in Attributen. Ja? Und das, äh, diese Arbeit wird von Werkzeugen übernommen. Ein ähm, Beteiligter dabei ist ähm, die Bibliothek GEDAL OGR, die ist in QGIS integrier integriert und das ist eine Bibliothek, die für ganz viele Rasterdaten und Vektordatenformate eine Unterstützung bietet und so auch für OpenStreetMap-Daten ja und so haben wir ganz leicht die möglichkeit solche openstreetmap daten via drag and drop zu importieren wir haben dann die aus die möglichkeit einen geometrie typ auszuwählen und dann werden die daten temporär als ein wird ein temporäres layer in QGIS erzeugt was ich dann ähm, in dem format was mit dem ich immer arbeite dann ganz leicht abspeichern kann. Das könnte ich zum Beispiel nach Ge Geopackage speichern oder in eine PostgreSQL-Datenbank übertragen und kann dann das Ganze mit Styles belegen. Hier sieht man mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich das als Shapes mache, da ist ja das Ganze auch schon ähm, so vorprozessiert, dass ich das ohne weiteres nutzen ähm, kann und hier sehen wir, ich habe jetzt die Daten für Baden Regierungsbezirk Karlsruhe. Das habe ich heruntergeladen. Wir sehen, dann bekomme ich diverse Shape-Dateien zum Download. Ähm, und da kann ich dann auswählen, was mich interessiert: die Straßen, die Bahnlinien, die Gebäude und kann die Shape-Dateien einfach per Drag and Drop hier über den Browser in QGIS in mein Projekt hineinladen. So, genau. Das Ganze kann ich dann in andere Datenformate übertragen und jetzt schauen wir mal, genau, wir sehen jetzt gleich, wenn ich dann auch die Daten abfrage, ich bin jetzt hier ähm, genau bei den bei den Straßen, da sehen wir auch, dass die Sachdaten mit übernommen werden, also sind auch in der Shape-Datei. Das heißt, ich habe Zugriff auf die ganzen Sachdaten. Bei diesen Wasserflächen sind es weniger äh, Informationen, die hier zur Verfügung stehen, aber ich habe Zugriff auf die Vektordaten selbst und ähm, kann auch das Styling nach Belieben anpassen über den Style Editor im QGIS. So. Okay, das heißt, das war eine Möglichkeit, über die Shape-Dateien Daten zu importieren. Dann habe ich die Möglichkeit, ähm, die PDF-Dateien PDF herunterzuladen. Wenn ich die ähm, dann lade in mein kugis projekt dann sehen wir, werde ich hier gefragt, ähm, welchen Datentyp ich gerne ähm, laden möchte und entsprechend ähm, kann ich das auswählen beziehungsweise kann alle auswählen und ähm, genau, das können wir uns auch nochmal anschauen und habe auch so leicht die Möglichkeit, die Daten dann in mein Projekt zu laden. So, und das ähm, genau sind dann die ersten Schritte, die ich dann ähm, durchführen kann. Hier habe ich jetzt nur eine temporäre Datei, die ich entsprechend noch in andere Formate übertrage. So, wenn ich jetzt die äh, über 500 Plugins von Kugis einmal äh, durchsuche nach OpenStreetMap, da sehen wir, bekomme ich hier diese Liste zurückgegeben und kann die Plugins hier im Kugis direkt aktivieren. Und genau, jetzt möchte ich über ein paar Folien das eine oder andere ähm, vorstellen, also wo OpenStreetMap in Kugels in Aktion kommen. Wir haben hier den XYZ-Teils-Bereich, ähm, wo wir einen Kacheldienst ansprechen können. Das heißt, wenn wir eine Hintergrundkarte haben möchten, dann können wir ganz leicht hier in diesem ähm, Browser wiederum ähm, den OpenStreetMap Kacheldienst hinzufügen und ähm, das Schöne ist, wir können dann auch in der Werkzeugkiste dann äh, für den Offline-Einsatz und so ein Cache erzeugen und können so ein Projekt dann auch mit äh, offline mit rausnehmen. Dann gibt es Quick Map Service, das ist auch für eine Hintergrundkarte recht interessant. Da haben wir zahlreiche Kartendienste. Ähm, da gibt es aus allen Bereichen oder von zahlreichen Anbietern Kartendienste, die zur Verfügung stehen, nicht nur OpenStreetMap. Aber hier unten sehen wir, dass aus dem OpenStreetMap-Bereich da einige Kartendienste zur Verfügung stehen. Das heißt, ähm, Quick Map Service, genau hier habe ich den osm standard Das sind dann WMS-Dienste, die hier hinzugefügt werden und wir sehen da gibt es eine ganze Anzahl und im openstreetmap Bereich haben wir aus verschiedenen Bereichen dann Dienste, die man hinzuladen kann, kombinieren kann und ähm, nutzen kann. Ja, sehr interessant ist auch Quick OSM. Wenn ich jetzt nicht an allen Daten interessiert bin, sondern nur an bestimmten, dann kann ich da ganz einfach OSM-Daten in mein Kugis-Projekt laden und zwar über die OSM-Overpass-API äh, kann ich gezielt äh, bestimmte Daten ansprechen. Dazu muss ich den gewünschten, die gewünschten Tags oder vielleicht auch die gewünschte Region angeben und ähm, kann sehr komplexe Abfragen auch generieren und ähm, kann die Daten da ganz frisch in mein Kugis-Projekt importieren und auch hier wird so ein temporärer Layer dann angelegt, ähm, den ich dann ähm, in andere Datenformate übertragen kann. So, gucken wir uns das auch mal an. Genau, ich habe das auf der, äh, der spot in Heidelberg, habe ich einen ähnlichen Vortrag gehalten und da habe ich mich mal für die Bäckereien im Umfeld der Konferenz interessiert, also in Heidelberg. Und hier sehen wir genau Bäckereien in Heidelberg. Hier ist quasi das XML, was an die Overpass ähm, API als Anfrage geschickt wird. Das könnte ich jetzt noch erweitern und anpassen. Und dann, wenn ich das Ganze abschicke, werden ähm, die Daten in mein Projekt übertragen und ähm, genau, ich kann die dann in andere Formate dann ähm, überführen. So, auch die Sachdaten werden übertragen, wie das eben bei den Shapes, bei den anderen ähm, Importmöglichkeiten auch der Fall war und dann kann ich natürlich auch wieder hergehen und das Ganze stylen, ähm, so wie ich das gerne in meinem Projekt darstellen möchte. Okay, das Stylen dürfte ja jedem bekannt sein, deshalb überspringe ich das mal. Das ist vielleicht sonst ein bisschen langatmig hier. Na, wo haben wir's? Okay. So. Gehen wir zum Nächsten. Ähm, es gibt noch ein Plugin OSM-Downloader. Da kann ich einen bestimmten Bereich herunterladen, den kann ich auch aus dem QGIS-Projekt direkt übernehmen. Ich kann den äh, über eine Bounding Box hier eintragen und dann äh, werden die Daten direkt ähm, in, in das kugis projekt hineingeladen. ist auch jetzt wieder in Heidelberg, da habe ich so einen Bereich ausgewählt und wir sehen, die Box hier ist aus dem Projekt übernommen worden, der Download dauert ein Weilchen und dann ähm, sind die Daten heruntergeladen worden und das ist jetzt so ähnlich wie eben bei dem Download von der Geofabrik, wenn ich direkt auf die äh, pbf-Dateien zugreife, bekomme ich hier dann wieder die Auswahl, was mich von den Daten interessiert und kann das dann entsprechend ähm, angeben. So, dann gibt es äh, den, das Plugin Nominatim Locator Filter, ähm, da, das kann, da kann ich ähm, den Geocoder von Nominatim zur Adresssuche verwenden und das Schöne ist, ähm, also wir haben ja jetzt ab der Dreier-Version hier unten diese Statusleiste oder diese Quick-Schnellsuchleiste. Und wenn ich dieses Plugin aktiviert habe, dann kann ich hier in der Schnellsuche ähm, finde ich so einen Eintrag USm und kann dann gefolgt mit einem Leerzeichen eine Adresse eingeben und dann ganz schnell ähm, zu einem Ort springen. Wir sehen, das taucht jetzt hier in der Statusleiste auf. Genau, ich muss ein Leerzeichen eingeben, darf mich nicht vertippen und dann ähm, genau, tauchen hier jetzt gleich die Möglichkeiten auf und ich kann dann entsprechend zu dem Ort springen. Also auch eine sehr, sehr schicke Sache. So, bleiben wir im Bereich von Geocoding. Da gibt es noch verschiedene andere Werkzeuge. Wenn mich dieser Bereich interessiert, habe ich für Geocoding oder Reverse-Coding, Geocoding noch zwei weitere Plugins, ähm, der Geocoder oder MM MMQGIS. Da ähm, genau, kann ich einerseits Adressen mit einer Koordinate versehen oder auch Punkte oder in der Karte mit einer Adresse versehen. Ne? Also die nutzen auch die Nominatim api sodass ich da ähm, Daten geocodieren oder Reverse geocodieren kann. Dann ähm, gibt es ein Plugin OSM Play Search. Das ist auch... Ähm, nutzt ebenfalls den Geocoder Nominatum, damit kann ich Daten auffinden, kann Geometrien in mein Projekt laden und äh, kann Filter anpassen über die Konfiguration. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich suche nur für Heidelberg oder für Freiburg ähm, Treffer oder nur für Deutschland. Ich kann die La Ergebnisse dann laden. Wir sehen hier, ich kann die auch maskieren und ähm, habe auch ein Reverse Geocoding zur Verfügung stehen. So, das taucht hier in meinem kugis projekt oben als so ein Bereich auf. Das heißt, hier kann ich jetzt ähm, zum Beispiel nach Mannheim suchen, kann entsprechend das auswählen, was mich interessiert und ähm, lade die Daten dann in mein Projekt. Wir sehen, ich kann auch verschiedene Objekte in mein Projekt laden und ähm, schauen wir mal. Ich kann einen Extend definieren, also auf mein Kugelsprojekt, oder kann über die Settings direkt sagen, mich interessiert nur ein bestimmter Bereich, das hatte ich eben schon angesprochen. Und ähm, zum Beispiel hier nur in Deutschland und kann entsprechend dann die Suche nochmal für diese eingeschränkte Region absenden. Dann kann ich eine Region laden, ich kann die maskiert laden. Da sehen wir jetzt, wie das Ganze maskiert aussieht und ähm, genau über diesen Button hier oben kann ich mich auch, ähm, ja, meine Position geocoden lassen. So, dann kann ich routen. Ähm, es gibt das Plugin-ORS-Tool zum routen. Das nutzt äh, den Open-Route-Service, der auf OpenStreetMap basiert und von Heike ist, aus Heidelberg angeboten wird und der ähm, ermöglicht ein interaktives Routing in der Karte und ermöglicht es aber auch, Isochronen- und Matrixberechnungen durchzuführen. Wir sehen, ich kann hier Punkte definieren, von denen ich ja, als Start- oder Zielpunkt ausgehen möchte. Ich kann auch Zwischenpunkte definieren und ich kann ähm, Genau, dann die Route auch abspeichern, ich kann Daten prozessieren, also zum Beispiel Punktdaten und ich kann Attribute inklusive Dauer, Länge, Start- und Endpunkt auch ausgeben. Dann ähm, gibt es ein Plugin, das heißt Animate OSM. Das ist vor allen Dingen spannend für Leute, die ähm, bei so einem Taskmanager-Projekt mitmachen, also vielleicht irgendwelche Mappathons durchführen und da sehen wollen, was sie geschafft haben. Das ist für Gebäude, die in einem de definierten Zeitraum erfasst wurden, dass man sich diese visualisieren kann und man kann da eine Region definieren, einen Zeitraum definieren, in dem dieser Mappathon stattgefunden hat. Ähm, lädt dann die Daten herunter für diesen Zeitraum, es werden Bilder generiert und am Schluss noch ein Video generiert und ähm, hier habe ich mal so ein Projekt prozessiert, da sieht man, wie ähm, genau in diesem Bereich Gebäude erfasst wurden und ähm, man sieht ganz schön, wie das Ganze auch gewachsen ist dann in der OpenStreetMap-Karte. Genau, das ist ähm, ein Projekt, was der Raymond Nissen aus den Niederlanden ähm, entwickelt hat und was erfolgreich und hilfreich im Einsatz ist bei Hot- und Missing-Maps-Projekten. Dann äh, für die 3D-Darstellung gibt es ein Plugin ab QGIS 3.8. Ähm, da kann man ein Online-Terrain darstellen, man kann Gebäude oder Bild, also Gebäude von OpenStreetMap reinnehmen und da zum Beispiel hier die Höhen mit anzeigen lassen und kann das Ganze auch als Bild exportieren. Ja, und ähm, das waren die Plugins, die ich vorstellen wollte. Informationen gibt es natürlich auf kugis.org oder zu jedem Plugin gibt es auch eigene ähm, Dokumentationen. Dann ist die OSQ Live sicherlich ein guter Startpunkt, da ist die ganze Software drauf installiert, da sind auch ähm, Editoren für OpenStreetMap, ähm, verschiedene Tools sind da verfügbar. Natürlich, eine Sache habe ich noch nicht angesprochen, natürlich kann ich meine Daten, meine OpenStreetMap-Daten auch ganz leicht mit QGIS Server ins Web bringen, das heißt, wenn ich ein schönes QGIS-Projekt habe, kann ich das ganz leicht auch über QGIS Server dann veröffentlichen. Bücher gibt es, Blogs und Tweets und ähm, genau, auf jeden Fall findet man im Netz ganz viele Informationen, viele Videos sind auch schon im TBAV-Portal zu Kugis verfügbar und ähm, genau, das OSM-Wiki ähm, hat auch eine Seite zu Kugis, die könnte sicherlich auch noch aktualisiert werden. Und ähm, genau. Und vielleicht gibt es auch noch ein paar Plugins, die vielleicht noch nicht den Sprung von Kugis 2 nach Kugis 3 geschafft haben. Zum Beispiel hatten wir ja gesehen, wie leicht man Kugis ähm, OpenStreetMap-Daten nach Kugis übertragen kann. Und eine Frage war da zum Beispiel auch, gibt es denn auch Style-Dateien, die ich dann einfach da drauf äh, da darauf anwenden kann und da habe ich zum Beispiel bisher nur Style-Dateien für QGIS 2 gefunden, die mit QGIS 3 noch nicht kompatibel sind. Aber vielleicht hat da jemand im Publikum ja schon andere Erfahrungen gemacht und weiß da eine Quelle, dann wäre das natürlich spannend jetzt für den Austausch. Ja, das war, was ich vorstellen wollte in dem Vortrag. Ich hoffe, es gab ein paar Ideen für die Nutzung von OpenStreetMap und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus So, danke Astrid und gibt es Fragen? Du hast gerade gesagt, dass ich mit Kugis-Server ähm, Daten umgekehrt auch zu OpenStreetMap bringe. Ach so, nein, nein. Dann habe ich es missverstanden. Das kam vielleicht, genau. Also mit Kugis-Server kann ich Kugis-Projekte, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt, Kugis-Projekte ins Web bringen und okay. Kartendienste generieren ne? Okay. Also oder Kacheldienste. Weil trotzdem und ist die Frage, kann ich denn, wenn ich einen Kugis habe und da bestimmte Daten drin habe, die direkt ins OpenStreetMap reinbringen, das gab es mal bis Version 1, gab es da mal ein Plugin, Version 2 mhm. nicht, 3 jetzt glaube ich. Soweit auch nicht ich mehr. weiß, genau geht es nicht, dass ich direkt Daten nach OpenStreetMap äh, laden kann, ja. Mhm. Schade. Ja, es noch Fragen? Ja, keine Fragen mehr. Dann bedanke ich mich nochmal bei Astrid. Und.